Die größte Familie in Braunschweig, das ist die Sportfamilie. 36.000 Familienangehörige, Sportlerinnen und Sportler, jede Vierte oder jeder Vierte in Braunschweig gehört dazu. Und gestern war Familientreffen und auch die größte Auszeichnung, die in der Stadt Braunschweig zu vergeben ist, Ehrung der Sportlerinnen und Sportler, hat gestern stattgefunden im Städtischen Museum. Fast 70 Sportlerinnen und Sportler sind geehrt worden. Ähm, zwei darunter ganz besonders mit der Medaille, Sportlermedaille der Stadt Braunschweig. Das ist zum einen Angela Weiter vom äh, RSV, die Weltmeisterin wurde bei U60 Tischtennis. Und der zweite Rüdiger Knark, Tanzsportformation Braunschweig, unendlich viele Titel. Und äh, ich habe da natürlich gerne dran teilgenommen. War eine schöne Veranstaltung äh, gestern. Und an dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Glückwunsch an alle Geehrten von eurer Linksfraktion in Braunschweig.